Ja, genau, ein Jahr habe ich jetzt das E-Bike, ein KTM Gento C Plus mit 6400 Ah, jetzt kommt der Krankenwagen. Ja, das Stadion interessiert mich nicht. Ich wollte euch heute ein bisschen was über meinen E-Bike erzählen. Ein Jahr und 6400 Kilometer. Ja, das ist eine ganze Menge. und ich dachte, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mein Rad mal vorstelle. Ähm, ja, Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich wollte also eingehen ja, auf die Kaufentscheidung, dann zu dem Bike an sich, ähm, was für eine Ausstattung es hat, soweit ich das beurteilen kann, ähm, was für Umbauten ich vorgenommen habe oder was für ein Zubehör ich angebracht habe und wie mir das Design gefällt und natürlich die Probleme. Es gibt auch ein paar kleinere Probleme und was wollte ich noch? Ach ja, natürlich ein Fazit. Ein Fazit natürlich. Ja, fangen wir mal an mit der Entscheidung. Ja, mein altes Rad, das war so ein Trackingrad. Das hatte ich zehn Jahre. Ich habe meine Räder sowieso eigentlich immer relativ lange. Ich glaube, das ist mein sechstes Rad im Leben. Also ich bin jetzt Mitte 50, kann man sich ausrechnen. Ja, bei dem Trackingrad war der Antrieb irgendwie nicht mehr in Ordnung. Hätte was gemacht werden müssen. Bin zu einer Werkstatt und er sagt, oh je, das Rad spricht zu mir. Okay, nee, also es hat sich nicht mehr gelohnt. Dachte ich, okay, neues Rad muss her. Und ich wollte eigentlich unbedingt eins mit Riemenantrieb. Das habe ich auch mal getestet. Fährt sich etwas schwerer, also ist nicht ganz so leicht wie mit einer gut frischen, frisch geölten Kette. Da dachte ich, Mensch, ein E-Bike wäre auch mal nicht schlecht. Also ich bin ja sowieso gerne so elektromäßig unterwegs. Ich hätte doch mal so einen, so einen Roller gehabt aus China, damals noch, bevor die hier nach Deutschland kam, habe das ein halbes Jahr getestet, es war nicht zugelassen, also habe ich das Ding wieder verkauft. Ja, und dachte, bevor ich das irgendwann bereue, kaufst du ein E-Bike. Einmal im Gedanken im Kopf, das lässt einen dann auch nicht mehr in Ruhe. Ja, habe mich so ein bisschen beschäftigt und die Ansprüche gingen immer weiter nach oben und letztendlich bin ich bei Riese und Müller Euro gelandet. Ich habe mir dann ein paar Räder angeguckt und habe dann irgendwann festgestellt, okay, du willst die Ausstattung, du willst die Ausstattung noch dazu haben, da bist du schnell bei 6.000, 7.000 Euro. dachte ich nee, mir, das ist mir echt zu much. Ja, und irgendwann bin ich auf KTM gekommen. Das ist ja ein KTM. Schriftzug ist überklebt. Weil ich, ja, da gibt es ja diesen Testbericht bei Stiftung Warentest. Ja, da hat das Rad ja das Machina 510 super abgeschnitten. Und dachte mir, ja, konzentrierst dich mal auf KTM. Bin in einen äh, Laden die in Hamburg KTM-Räder hatten. Das ist ein kleiner Laden in Rahlstedt. Und habe mir dann ein paar Räder angeguckt. Ja, und ich habe mich dann entschieden für ein KTM-ZEG-Modell. Äh, das sind irgendwie so Sondermodelle, die dieser Verbund, ich weiß es nicht genau, jedenfalls ZEG-Modell für das KTM Gento 10. Kostete 2.999 Euro. Und bin dann nochmal nach Hause, habe mir das nochmal gut überlegt. Eine Woche später bin ich wieder hin, in der Hoffnung, dass sie noch Räder hatten. Hatten sie aber und bin Probe gefahren nochmal und habe dann mich letztendlich für das Plus-Modell entschieden. Ja, ich fragte ihn erst ja, was hat das denn mehr? Er hat den größeren Akku, den 625er und nicht den 500er, der hat äh, eine luftgefederte gabel ähm, Der hat diese Parallelogramm-Sattelstütze. Und da meinte der Verkäufer noch, ja, der hat auch eine Vier-Kolbenbremse. Das so, ja okay, nehme ich. Aber wenn man sich bisschen auskennt, dann sieht man das von Weitem, dass der keine Vier-Kolbenbremse hat. Also ich weiß nicht, ob das Unwissenheit war oder nee, kann ja nicht sein, das war auch noch der Chef. na Jedenfalls habe ich es dann genommen. Äh, mich dafür entschieden. Bin dann noch mal anderthalb Stunden unterwegs gewesen, gefrühstückt, bevor ich das Rad dann abgeholt habe. Ja, dann war es fertig. Und dann habe ich festgestellt, dass da war noch das Intuvia-Display drauf, dass das Display äh, festmontiert war und ich hätte es gerne in der Stadt abnehmbar. Logisch, will ja nicht geklaut werden und es äh, sieht einfach hochwertiger aus, wenn das Display dran ist. Ja, ich musste es noch mal umbauen, hat noch mal eine halbe Stunde gedauert. Dann wollte ich noch andere Pedale haben. Da waren die original. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Rein optisch nicht. Und habe mir auch günstige so, Plastikdinger daran machen lassen. Ja, noch ein kurzer Nachtrag zu den Pedalen. Die waren echt Schrott. Die Lager sind hier total ausgeschlagen. Hab mir jetzt neue besorgt. Von Shimano. Ja, muss mal testen. Bin noch gar nicht damit gefahren. Ich bin etwa 1,83 oder 1,84. Manchmal auch 1,85 groß. Ich weiß ja auch nicht. Genau, jedenfalls ist das die Grammhöhe 55 cm, Größe M. 55 bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste eigentlich sein. Steht hier glaube ich sogar drunter. Und ja, habe hier noch das Abus Bordeaux 6005 mir anbauen lassen. Ja, dann habe ich hier noch die äh, Schnellspannachsen durch ähm, feste Steckachsen ersetzen lassen. Das war eigentlich auch wieder eine Frechheit. Der hat mir die Achsen nicht mitgegeben, obwohl ich einen Aufpreis bezahlt habe nochmal. Er hat die Pedale mir nicht mitgegeben, obwohl er die abgerechnet hat nochmal. Ähm, ist nicht in Ordnung meiner Ansicht nach, aber wie das ist, man ist aufgeregt und immerhin hat er mir dann zum Schluss, aber auch erst nach, auf Nachfrage ähm, Kettenöl dazu gegeben. 10 Euro. Beratung war also mangelhaft, würde ich mal sagen. Ja, dann mache ich doch mal eine Rundtour ums Fahrrad. Wo fange ich an? Ja, mit dem Rahmen, das ist ein, äh, das ist ein integrierter Akku hier. Ähm, hier ist so eine Alu-Klappe, die man aufmachen kann. Da steckt der 6500 Ah, ne, jetzt ist der 500er drin. Ich habe ja den kleinen Akku auch noch mit der Verlängerung. Ansonsten ist das der Schacht für den 625er. Dann haben wir hier den CX-Motor. Hier ist die Plakette irgendwann abgefahren. Ich habe sie noch zu Hause, aber ich brauche die nicht. Ja, das sind Ambrosio-Felgen und eine Shimano MT 200-Bremse mit Bremsscheiben 180 und hinten 160. Eine Santur-Federgabel, auch nichts Besonderes. Aber die ist, wie gesagt, hier luftgefedert im Vergleich zu dem ohne Plus-Modell. Die lässt sich auch hier locken. Da ist eine Funktion-Lampe dran mit 100 Lux, 100 Lux ja, ist nicht besonders. Ja, Im Vergleich zu meinem alten Fahrrad ist das der Hammer, aber verglichen zu dem heutigen Standard ist das wirklich nichts Besonderes. Aber ich bin zufrieden, ich sehe keinen Anlass, mir eine andere Lampe da einzubauen. Ja, dann haben wir hier eine Diore Shimano, ähm, die ist ordentlich. Oh, ich sehe gerade, dass der Magnet leicht verdreht ist. So. Hier ist der Sensor, das muss ja immer an einer Ebene sein. sonst. Zweilermeldung. Oh, Standardlampe, die ist hell, die ist okay. Hier war so ein fetter Aufkleber drauf von dem Fahrradladen. Der hat erstmal mal im Föhn irgendwie abgelöst. Jetzt hat sich das hier so ein bisschen verbogen. Habe ich hier den, die Reste überklebt mit dem Aufkleber von der Landgang Brauerei. Die ist hier übrigens sehr leckeres Craftbier machen. Ja, das Rad wurde mit einem 4 Ampere Ladegerät ausgeliefert. Das kleinere Modell wäre mit einem 2 Ampere Ladegerät ausgeliefert worden. Das habe ich mir dann auch noch besorgt, 2 Ampere, weil ich dachte, okay, ist leichter und für unterwegs super. Aber es hat sich nachher herausgestellt, dass ein größeres, schnelleres Ladegerät einfach bessere Entscheidung ist. Also habe ich mir auch noch ein 6 Ampere gekauft, das 2 Ampere habe ich wieder verkauft. Weil da mit dem 2 Ampere wartet man schon mal 8 Stunden, bis der 650er voll ist. Ja, bei den ZEG-Modellen ist das iRac Carry More System montiert. Ich weiß nicht, wie heißen die anderen... Systeme noch mal das Standard der große Standard eigentlich passt nicht zusammen aber ist mir eigentlich auch egal weil ich sowieso eigentlich nur wie Taschen benutze und die habe ich jetzt schon zwölf Jahre äh, in täglicher Benutzung ja das Rad hat eine gesamte Zulassung oder gesamtes zulässiges Gewicht von 144 Kilo na ich wiege zwischen 92 und 97 Kilo das Rad wiegt an sich 26 Kilo kann man sich ausrechnen, das sind 25 Kilo Zuladung, da ist auch Schluss. Ja, war ein paar Neugierige gerade, die doch wissen wollten, was für Kameras das sind. Ja, wo war ich stehen geblieben? Äh, Probleme, wollte ich kurz darauf eingehen. Ähm, ich hatte einen Platten gehabt, bei 6.400 Kilometer einen Platten. Also ist nicht der Rede wert. Ich habe sowieso eigentlich wenig Platten. Davor mit dem Tracking-Bike, die zehn Jahre, hatte ich glaube ich drei Platten. Gut, da bin ich auch nicht so viel jetzt gefahren. Ich hatte einen höhen und Seitenschlag hinten an der Felge, wahrscheinlich durch das ganze Gewicht und äh, ja, weiß nicht. es in der Werkstatt machen lassen. Sowas kann ich nicht selber, ich traue mich da nicht ran. Hat äh, 25 Euro gekostet, ja, das hat letztendlich äh, die Wertgarantieversicherung übernommen. Wobei hätte ich auch selber zahlen können, deswegen die Versicherung. Aber bei Wertgarantie ist man ja auch gegen Dummheit versichert. Also auch Selbstverschulden und Diebstahl, Verschleiß, ist ja alles mit drin. Und das für 130 Euro, glaube ich, im Jahr. Weitere Probleme? Ähm ja, der Akkudecke klappert. Das ist auch ein altbekanntes Problem. Ich habe einmal kurz nachgedacht. Und das, die Lösung ist so einfach. Einfach oben ein bisschen äh, gegendrücken oder leicht nach innen verbiegen. Dann ist mehr Spannung nachher auf dem Deckel und seitdem klappert das nicht mehr. Ja, sowieso fährt das Rad wieder richtig geschmeidig, nachdem ich die Kette wieder gepflegt habe. Weiteres Problem äh, sind die, diese Macken am Gepäckträger. Also es ist nicht nur der Lack ab, sondern äh, tatsächlich hier schon das Material. Man sieht hier, da ist tatsächlich eine kleine Delle schon drin. Erst hatte ich aus dem tier bereich aus dem Baumarkt mir so kleine Schläuche drüber gemacht. Aber die habe ich dann verloren und dachte, komm, so ein Gepäckträger kostet 20, 30 Euro. Wenn der durch ist, gibt es halt einen neuen. Bei meinem alten Rad war der Gepäckträger nach zehn Jahren fast durchgescheuert. Ja, Probleme. Man kann es eigentlich nicht als Problem nennen. Ähm, der interne Akku lässt sich natürlich nicht so schnell wechseln wie ein externer Akku. Ja, noch ein Problem. Dieser Spritzschutz, den hatte ich irgendwann mal abgemacht. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund. Und habe den auch nicht mehr dran bekommen. Hab den dann äh, beim letzten Werkstattversuch, <lacht> bei dem letzten Werkstattbesuch, äh, dann wieder anmontieren lassen. Aber das ist schon recht wichtig, damit hier nicht der Motor oder die Motorabdeckung allzu stark verschmutzt. Ja, kommen wir noch zum Verschleiß. Ähm, ich hatte bei 4000. 100 Kilometer die Bremsbeläge hinten und bei 5000 Kilometer die Kette dann auch selber gewechselt. Und die Bremsbeläge hinten waren dann auffällig bei 5000, ja da war nur noch ein halber Millimeter drauf. Ich habe jetzt irgendwelche Shimano bremsbelege mit einem chinesischen Aufdruck, ich habe den Eindruck, die sind von minderer Qualität, das hört sich manchmal ein bisschen an als wenn die glasig klingen, also nicht, nicht schön. Ja, ich hoffe, die Truppe stört jetzt den Ton nicht zu sehr. Ich habe mir hier eine Lackschutzfolie drauf gemacht, und zwar aus dem Grund, jetzt wird es unangenehm laut, ich muss mal woanders hingehen. So, ich habe mal den Platz gewechselt. Ja, viel besser ist es ja auch nicht. Aber ich denke mal, das wird jetzt schon gehen. Ein bisschen windig ist es. Ich hoffe, man hört die Windgeräusche nachher nicht zu so stark ich ja, war stehen geblieben bei den Lackschutzfolien, das sind ganz normale PKW-Lackschutzfolien. lackschutz -Lackschutzfolien. Die habe ich hier angebracht, hier das ist der Aufkleber, aber hier der Bereich, das habe ich dann selber ausgeschnitten. Das habe ich gemacht, weil ich gelesen habe, dass diese Taschen hier wohl nicht nur den Lack beschädigen, sondern auf Dauer halt auch an dem Alu reiben. Das wollte ich vermeiden, deswegen die Folien. Ja, dann habe ich mir hier noch dieses SP-Connect-System, eine spezielle Halterung. Also kann ich nur empfehlen. Normalerweise gibt es das auch hier für den Stem mount Das hat natürlich den Vorteil, dass es hier, äh, hier zentral viel schöner sitzt. Passt bei mir nicht, weil ich hier einen verstellbaren Vorbau habe. Der Vorbau ist auch super, habe ich mir auch mal eingestellt. Ja, ich musste mir hier... Die Bedienung, die Fernbedienung für das Neon nach unten drehen, weil sonst kriege ich mein Handy nicht hier abgedreht. Ja, da habe ich mir irgendwann noch das Neon angebaut. Mir zusätzlich noch diesen Key gekauft. Kostet irgendwie 9 Euro oder 7 Euro, ich weiß es nicht. Damit man praktisch das Display bindet an das System. Das heißt, es wird sich nicht aktivieren lassen ohne dieses Display. Das muss man auch ausschalten, wenn man das in die Werkstatt bringt. Damit die mit dem Bike klarkommen. Ansonsten was habe ich noch umgebaut? Was habe ich noch umgebaut? Ja, Flaschenhalter habe ich mir angebracht von Feedlock. Oh. Äh, hier von Feedlock. Ja, super praktisch. Kann ich auch nur empfehlen. Die Flasche wirkt immer noch nach Plastik. Ja. Aber es gibt Universalhalterung die man an jede Flasche äh, dann anbinden kann. Das werde ich mir auch noch mal anschauen. Ja, dann habe ich mir hier den Cefal Frontrider montiert. Der wird hier mit so Schellen montiert das ging recht gut. Man muss nur eine zusätzliche Unterlegscheibe jeweils, also vier Stück insgesamt, mitbringen. Hat jetzt nichts mit dem Rad zu tun. Ist auch richtig hässlich, das Ding. Aber ich kann es gut gebrauchen. Ja, ich bin ja insgesamt viermal, habe ich mich lang gemacht mit dem Rad nord Ja, habe mich gerade lang gemacht. Dreimal fast aus dem Stand, bis ich dann mal auf die Idee kam, den Sattel ein bisschen tiefer zu machen. Also ich habe ihn wirklich erheblich tiefer gemacht und seitdem komme ich besser an den Boden. Ja, und denk denke mal, das sitzt doch so gut. Also ich bin schon, glaube auch 2000 Kilometer mit der neuen Satteleinstellung einstellung gefahren. Also ist sowieso empfehlenswert ab und zu mal über die Einstellung nachzudenken, dass soweit alles passt. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ich hatte mich hier mal verletzt. Ich finde das ist eine ziemlich scharfe Kante hier an den Bremshebeln. Ja, aber das hat mit KTM jetzt nichts zu tun. Oder fehlt da was? Nee, das ist ja normal hier. Ja, die Klingel habe ich mir nachträglich angebaut. Ein sehr schönen Klang. Ach, zum Neon wollte ich noch was sagen, habe ich auch selber angebracht. Das war eine ganze Tagesaktion mit zwei zweimal zum Baumarkt fahren, um da irgendwelches Werkzeug zu holen. Ich musste tatsächlich unten den Motor aus der Verankerung heben, um an das Kabel zu kommen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Um an das Kabel zu kommen, musste ich fünf Schrauben lösen. Weil das Kabel läuft nämlich hier oben lang, also direkt unterhalb des Rahmens. Und hier einmal um den Motor rum. Und der Anschluss ist hier unten. Und dazu musste ich den lösen. War ein bisschen umständlich, es ging alles. Nur, was ich jetzt festgestellt habe, dass diese Abdeckung da nicht mehr zwischenpasst. Da ist natürlich immer ein bisschen Spiel. und äh, ja. Wollte ich jetzt nicht noch mal auseinander Das hatte ich in der Werkstatt angesprochen und meinten, die passt ja auch nicht mehr runter. Was für eine Antwort. Ich habe ja hier 47er Reifen, also 47 cm breit. Meine ich? Zentimeter, ne? Und habe mir aus Versehen schon, also ich habe mir neue Reifen bestellt, aus Versehen 50er. Aber ich habe mal geguckt, das passt. Bei der Gabel steht dran oder zumindest eine Anleitung von der Gabel dass die Federgabe jedenfalls bis 50 mm Reifen Platz bieten kann. Die Alarmanlage habe ich gar nicht erwähnt. Das ist das Teil hier. Das hatte ich immer schön hier unter dem Sattel drin. Leider habe ich die Fernbedienung verloren. Daher habe ich mir jetzt eine neue bestellt. Also die ist schon super. Hier ist die Fernbedienung, die ich verloren hatte. Genau die neue. Ja, die alte ist hier schon kaputt gegangen. Hier wird der Kabelbinder durchgezogen und dann einfach an den Sattel befestigt. Die hatte ich wohl zu stramm gezogen und durch den Druck auf den Sattel hat das hier zu drücken. Aber die hat noch funktioniert. Aber wie gesagt, der Schlüssel ist weg, deswegen die neue. Ja, jetzt wollte ich noch was zum Design sagen, aber letztendlich kann es jeder entscheiden. Ich finde, es sieht ein bisschen unsportlich aus oder spießig. Aber mein Gott, ich brauchte ein, ein Bike, mit dem ich halt äh, auch Touren machen kann. Da wird mir so ein schickes, sportliches Mountainbike auch nichts nützen. Auf Bikepacking habe ich auch keinen Bock, weil man da einfach nicht zu, so viele Sachen rankriegt wie mit Gepäckträger. Ja, ich finde es okay. Ähm, was mich nur richtig stört, ist dieses Kettenschutzteil da. Also, das ist irgendein so Standardding, was hier so schräg nach oben läuft. Äh, finde ich total hässlich. Oder ist auch eine Schraube, ich muss das schon zwei-, dreimal abschrauben. Eine Schraube kriegt man kaum wieder ran, weil das so schräg angeschraubt ist. Also, das ist Mistig, das Ding. Also, ich werde mir hier wohl so einen Kettenschutzring irgendwann mal anbringen. Ich weiß noch nicht, welches passt. Also, wenn ich ein passendes finde, vielleicht habt ihr ja Ahnung. Und dann einfach in die Kommentare schreiben und abonnieren bei, dem, bei der Gelegenheit natürlich auch, falls es noch nicht gemacht hat. Also was mir auch nicht gefällt, ist dieser sehr auffällige Schriftzug von KTM. Ich blende mal ein Bild ein, ich habe den ja überklebt, äh, hat mir nicht gefallen. Von dem her passt es ganz gut mit dem Aufkleber jetzt, Über nee, sonst gefällt mir das Rad schon gut, also ich will jetzt nicht meckern, will nicht meckern, nein. Aber der Frontrider ist echt hässlich, Naja, ist so. Ja, jetzt zum Fazit. Würde ich mir wieder ein E-Bike kaufen oder würde ich mir dieses E-Bike kaufen? E-Bike, ganz klar. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Ich bin jetzt 6400 Kilometer gefahren. Mit meinem Auto bin ich weniger gefahren, bin 5000 Kilometer gefahren. Das ist äh, schon beachtlich. Dann würde ich mir dieses Rad wieder kaufen. Vermutlich nicht. Ich würde sogar eher mehr Geld ausgeben. Würde sogar überlegen, eine Rohlaufschaltung zu besorgen und mit Riemenantrieb. Ja, die Kettenpflege ist schon recht intensiv. Sollte man schon tun, um all den Verschleiß auch äh, im Griff zu haben. Oder Wo ich auch dringend empfehle, darauf zu achten, ist das zulässige Gesamtgewicht. Wir haben hier 144 Kilo, das ist nicht wenig. Ich wieg, ist auch kein Geheimnis, zwischen 92 und äh, 98 Kilo. Was bleibt da übrig? Dass ja, 25 Kilo oder 20 Kilo, das ist nicht viel, gerade wenn man auf einer Radreise unterwegs ist. Also da komme ich schnell an meine Grenzen oder überschreite sie dann auch schon. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Infos bekommen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal sowieso. Und wer Lust hat, kann auch ein paar Clips sehen die ich gedreht habe vorhin auf der Suche nach diesem Plätzchen hier. Dann bis dann. Tschüss, euer Matthias. Ja, ganz schön vielfältig hier im Volkspark, Parks, Wiesen, ja, es gibt auch einen Friedhof hier und hier soll es eine Wiese geben. Aber nicht so einfach so ein schönes Plätzchen zu finden, wo es eine Ruhe hat. Ne, ich habe widerstanden. weiß war angespült. Dazu auch noch. Vielleicht waren die Filmaufnahmen. <lacht> Keine Ahnung. ich mal hier lang. Ja, hier geht's mal richtig schön bergab. Auch mal Speed. Kommt eine Absperrung. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Motor, der CX-Motor, ist schon recht laut, also man hört ihn. Ich werde mal das Mikrofon unten dran machen, das war nicht repräsentativ, aber zumindest kriegt man einen Eindruck. Der Motor, der Cix, ist ganz schön laut, aber dafür hat er wirklich auch Power. Wer Ruhe haben will, der mit dem Active Line, da hört man gar nichts. Ansonsten Performance-Line kenne ich leider nicht.